Die deutschen Autobauer wollen bei der E-Mobilität aufholen. Auf der internationalen Automesse in Shanghai, die heute begann, versuchen sie mit neuen Modellen zu überzeugen. Anders als bei Verbrennermotoren spielen E-Autos deutscher Hersteller auf dem weltgrößten Automarkt China bislang kaum eine Rolle. Nach rund 30 Jahren ist VW jetzt nicht mehr Marktführer in der Volksrepublik, weil der heimische Rivale BYD an den Vorwolfsburgern vorbeizog. The heart of BMW is here in China. Das Herz von BMW schlage in China, sagt der Vorstandsvorsitzende eines deutschen Autobauers, der eigentlich in München sitzt. Und das Wolfsburger Unternehmen Volkswagen kündigt zur Autoshow in Shanghai ein neues Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge an, im Süden von China. Ziel ist es, die Fahrzeuge des Konzerns noch schneller auf die Wünsche der chinesischen Kunden auszurichten und kürzere Markteinführungszeiten zu erreichen maßgeschneiderte Produkte, um in China auch mit E-Autos breitere Käuferschichten zu erreichen. Deutlicher könnte die Botschaft kaum sein. Die deutschen Autohersteller kämpfen um den chinesischen Markt und um ihre Marktanteile weltweit. In China ist fast jedes vierte neue Auto elektrisch. Deutsche E-Autos spielen auf Chinas Straßen kaum eine Rolle. Branchenkenner sagen, die deutschen Hersteller müssten innovativer und günstiger werden. Wir haben im Moment einen Preiskrieg im Bereich der Elektromobilität. Den können die deutschen Autobauer nur gewinnen, wenn sie die Kostenstrukturen ihrer Fahrzeuge reduzieren. Aus der deutschen Autobranche heißt es, man könne dem chinesischen Wettbewerb standhalten. Der Lobbyverband fordert aber unter anderem niedrigere Energiepreise. Wir investieren gigantische Summen, 250 Milliarden alleine in neue Antriebe, Elektromobilität. Bis 2027, aber um hier wirklich wettbewerbsfähig Werke auch aufbauen zu können, brauchen wir bessere Rahmenbedingungen in Deutschland. Die deutsche Autobranche steht vor großen Herausforderungen. China exportiert inzwischen in etwa genauso viele Autos wie Deutschland. Mit einem klimapolitischen Thema hat sich heute auch das EU-Parlament beschäftigt, dem CO2-Ausstoß. Wer klimaschädliche Treibhausgase ausstößt, muss dafür bezahlen. Seit fast 20 Jahren gibt es inzwischen den europäischen Emissionshandel. Um den Klimawandel aufzuhalten, ist es aber wichtig, den Ausstoß der Treibhausgase noch mehr zu verringern. Das EU-Parlament hat deshalb beschlossen, den Handel mit Verschmutzungsrechten zu verschärfen und auszuweiten. Im Ruhrgebiet glühen die Hochöfen Tag und Nacht. Je mehr Abgase ein Unternehmen erzeugt, desto mehr CO2-Zertifikate muss es kaufen. Von diesen Zertifikaten soll es künftig schrittweise weniger geben. Der CO2-Ausstoß dadurch teurer werden. Das heißt beispielsweise, eine Firma, die Stahl produziert und die einfach so weitermacht wie bisher, wird das sehr teuer bezahlen. Aber Unternehmen, die wie ThyssenKrupp jetzt in klimaneutralen Stahl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 dass die Menge an Emissionen, die erlaubt sind, abgesenkt werden. Und dass wir bis zum Jahr 2040 die Nulllinie erreicht haben. Und damit auch bis zur Jahrhundertmitte Treibhausgasneutralität. Und das ist das große Ziel der EU. Klimaneutralität bis 2050. Die Entscheidung von heute wird viele Menschen in Europa Geld kosten. Und im Hintergrund laufen ja auch noch die Verhandlungen zur Sanierungspflicht von Wohngebäuden. Europa kommt voran beim Klimaschutz, aber er wird teuer werden. Bahn- und Flugreisende müssen sich wegen Streiks erneut auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Am Freitag will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bundesweit den Schienenverkehr zum Stillstand bringen. Das erfuhr der Bayerische Rundfunk aus Verhandlungskreisen. Zudem hat Verdi Beschäftigte im Sicherheitsbereich der Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln-Bonn aufgerufen, am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern unter anderem mehr Geld für die Arbeit an Wochenend- und Feiertagen. In Duisburg sind bei einem Angriff in einem Fitnessstudio mindestens vier Menschen schwer verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei sprach von einer Attacke mit einer Hieb- oder Stichwaffe. Es werde derzeit nach mindestens einem Täter gefahndet. Mehr als 100 Beamte seien vor Ort. Man habe das Fitnessstudio in der Innenstadt durchsucht und gesichert. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Bereich zu meiden. Mehr als 13 Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Präsident Putin erneut ins Kriegsgebiet gereist. Wie der Kreml heute mitteilte, sprach Putin mit Militärs in den besetzten Regionen Cherson und Luhansk. Sein Auftritt fällt in eine Phase, in der sich die ukrainischen Streitkräfte für eine erneute Gegenoffensive rüsten. Der ukrainische Präsident Zelensky besuchte ebenfalls Soldaten in der Nähe der Frontlinie und ehrte ihren Einsatz mit Orden. Der Fernsehsender Fox News muss dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Schadensersatz zahlen. Hintergrund sind Berichte von Fox über eine angebliche Manipulation der Wahlcomputer bei der US-Präsidentenwahl 2020. Im Rechtsstreit um die Verleumdungsvorwürfe einigte man sich außergerichtlich auf 787,5 Millionen Dollar, umgerechnet knapp 720 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte Fox vorgeworfen, die Lüge verbreitet zu haben, dass die Präsidentenwahl mit den Geräten manipuliert worden sei. In Israel wird am heutigen Gedenktag Yom HaShoah an die Opfer des Holocaust erinnert und an den jüdischen Widerstand gegen die Nazis und ihre Helfershelfer. Landesweit heulten am Vormittag die Sirenen. Autos stoppten, Fahrer stiegen aus, Fußgängerinnen und Fußgänger blieben stehen, und verneigten sich in Erinnerung an die 6 Millionen ermordeten Juden. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 19. April. Heute Nacht fällt im Osten und Südosten zeitweise Regen. Im Norden ist es oft nur locker bewölkt oder klar. Am Tag scheint im Westen und Nordwesten die Sonne. Im Süden gibt es dichte Wolken und im Verlauf häufig Regen. Vom Osten bis in die Mitte zum Teil kräftige Regen und Graupelschauer, örtlich auch Gewitter. Im Osten und Südosten werden nur 5 bis 12, sonst bis zu 17 Grad erreicht. Morgen Nacht noch 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis minus 2 Grad im Erzgebirge. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.50 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.